Willkommen hier bei der Geldfrau zum Interview. Heute ist Christian Röhr zu Gast von Dividendenadel. Christian ist das, was man einen aktiven Investor nennt. Also er kauft Aktien von Unternehmen. Er ist nicht in ETFs investiert? Doch, doch, doch natürlich, durchaus. Okay. Auch in ETFs investiert, aber etwa 100 Unternehmen hast du? Im ein, ein, ein paar mehr, wobei ich äh, nicht aktiv herumtrede, Aktiv nur in dem Sinne, dass ich die Position natürlich schon verfolge, aber nicht jetzt herumdaddel. Okay, also nicht äh, hin und her. Nein, das ne? macht die macht Taschen der leer. Genau. genau, haben wir von Jessica äh, Schwarzer gelernt. Ähm, wir sind hier auf dem Kapitalgipfel und Christian hält gleich einen Vortrag über das 4D-Prinzip. Anlageprinzip, Investi Investi Investitionsprinzip, ne? Demut, Diversifikation, Diversifikation, Disziplin und Dividende, mir geht es um die Demut. Was meinst du mit Demut beim 4D-Prinzip? Ja, die Demut ist zunächst mal, dass wir als Anleger von diesem hohen Ross herunterkommen müssen, äh, auf das wir uns selber setzen, aber natürlich auch gesetzt werden von der Finanzindustrie, die uns ja immer den Eindruck vermitteln will, ähm, Märkte sind zwar wahnsinnig schwierig und das ist eine riesig komplexe Materie und die Zeiten waren noch nie schwieriger, mhm. aber es gibt ganz, ganz viele Geheimrezepte, mit denen man sich trotzdem ganz super bewegen kann und man hat ganz viel... Erkenntnisse, wie vielleicht Kurse laufen, was sich wirtschaftlich tut. Und da muss ich sagen, nach meiner Erfahrung von über 20 Jahren Börse und vielen Analysen, die auch viel weiter zurückgehen, kann man einfach nur sagen, nö, wir wissen erstmal nichts. Beziehungsweise wir wissen sehr, sehr wenig und viel von dem, was wir glauben dass es eigentlich eine Gewissheit wäre, ist am Ende eine Scheingewissheit, beziehungsweise ein Versuch, irgendwie Wirklichkeit zu begreifen mit Modellen. Ob du jetzt Volatilität nimmst als Beschreibung von Risiko ja. oder ob du die ganzen Kursprognosen, Unternehmensbewertungen nimmst. Fakt ist, niemand weiß, wo die Kurse morgen hingehen oder wo die Kurse in drei Monaten stehen. Niemand weiß, mhm. was politisch passiert. Niemand weiß, was wirtschaftlich passiert. Und diese Erkenntnisse müssen wir annehmen und wir brauchen als Eingangsvoraussetzung, wenn wir uns mit Geldanlage abseits vom Sparkonto beschäftigen, auf jeden Fall die Demut vor den Märkten. Letztendlich akzeptieren, alles ist möglich und wir müssen alles auch in unsere Überlegungen einbeziehen. Alles ist möglich, im Grunde auch wie im Leben, weil im Leben gibt es auch keine Sicherheit. Warum dann an den Aktienmärkten? Genau, aber das wird ja gerne so getan, als wenn man das alles so wunderbar kontrollieren könnte und man muss nur schauen, wenn irgendwo ein gleitender Durchschnitt unterschritten wird, muss man schnell verkaufen und wenn der Indikator von minus 50 auf plus 30 dreht, dann muss man wieder kaufen. Das sind am Ende alles schöne Krücken. Die helfen aber jemandem, der langfristig und entspannt investieren will, nicht weiter, außer dieser einen einzigen Wahrheit, nämlich, dass wenn wir über Aktien reden, Aktien zunächst einmal unternehmerische Sachwerte sind und sich in ihrer Wertentwicklung an den Gewinn der Unternehmen orientieren. Will wiederum heißen, solange dieses Wirtschaftssystem Bestand hat, solange es Unternehmen gibt, die Bedürfnisse von Menschen bedienen, solange wird es auch diesen Unternehmen, wenn sie das erfolgreich tun, möglich sein, Gewinne zu erwirtschaften, einen Teil davon an ihre Anteilseigner auszuschütten und den anderen Teil zu reinvestieren, um damit den langfristigen Wert weiter zu ja. steigen. Das ist eine der ganz ja. wenigen Gewissheiten, die wir wirklich mitnehmen dürfen. Ganz kurz oder kannst du ganz kurz erklären, wonach du Unternehmen dir raussuchst, um sie als Aktie langfristig länger als 15, 20 Jahre zu halten? Ja, ein ganz wesentlicher Punkt ist für mich äh, die Dividende. Das klang eben schon an, Unternehmen, die in der Lage sind und auch so weit reif sind, äh, nicht mehr nur herumzuschauen, herumzuprobieren, sondern ihren Aktionären auch etwas zurückzugeben nämlich mhm. in Form einer Gewinnbeteiligung. Die nennt man Dividende. Deshalb das Dividendenverhalten, wie zuverlässig wird gezahlt, wie gut wird die Dividende nachhaltig verdient, wie wird sie gesteigert und was steht da für eine Rendite. Diese vier Punkte sind für mich initial das, was ich prüfe und auch das, was ich beobachte, wenn mhm. ich Unternehmen im Portfolio habe. Das Schöne ist, Dividende wird in der Regel nur einmal im Jahr gezahlt. US-Unternehmen stückeln das zwar meist auf vier Branchen, ne? aber ja. die Entscheidung fällt einmal. Das heißt, das zu beobachten ist eine relativ entspannte Sache, denn äh, Geldanlage soll ja nicht in Arbeit ausarten und soll ja auch kein Richtig. Hobby werden. <lacht> und soll auch nicht so viel Stress bereiten. Ne? Genau. genau. Ähm das heißt, du guckst vor allen Dingen nach der Dividende, du sagst nicht, also dieses Unternehmen finde ich toll, weil die machen so tolle Produkte. Ja, habe ich, ich auch. habe ich auch. Ja, dafür dafür okay. habe ich, hab ich mein sogenanntes <lacht> Spaßdepot. Ne? Man okay. wird ja in, in Zeiten dieses Information-Overkills ständig geflutet mit coolen Sachen. Ne? Und dann, wenn man auch an sich, wie ich bin, konsumfreudig ist, man entdeckt immer was cooles. Hey, eine GoPro-Cam. Oh, GoPro ist an der Börse. Zack, Aktien muss ich haben. Dann okay. Fitbit. Ja, hatte ich früher auch dieses Armband. Kann man die Börse? Musste ich haben. Netflix, coole Sache, muss ich auch haben. so Aber das ist natürlich ein pures Sammeln, pure Begeisterung. Einfach auch das Interesse an Wirtschaft, das Interesse an Story, das hat nichts mit wirklich systematischer Geldanlage zu tun. Mm. Deshalb habe ich mir vor einigen mm. Jahren wirklich dieses Spaßdepot zugelegt in all das, was ich so irgendwie cool finde, kommt dann so ein bisschen Kohle äh, rein und dann lasse ich das einfach mal laufen. Und dann hat ja. man halt die Situation, ähm, dass man davon profitiert, dass Aktien maximal 100% fallen können, aber durchaus um viele 100% steigen können. Sprich, also eine Facebook oder eine Netflix äh, erlaubt einem dann viele schöne Fehltritte, wie beispielsweise GoPro oder Fitbit, die <lacht> richtig unter Wasser liegen. <lacht> Nachhaltigkeit, spielt das für dich eine Rolle, wenn du dann dir Unternehmen anguckst? Du guckst nach der Dividende und dann gehst du ja wahrscheinlich tiefer ins Unternehmen rein. Ich möchte natürlich, Nachhaltigkeit ist ist wahnsinnig wichtig. Das ist für mich eines der ersten Kriterien, äh, wenn ich über zuverlässige Dividendenzahler spreche. Ich möchte, dass das Unternehmen nachhaltig Mehrwert generiert. Ich möchte nicht äh, solche wilden Sprünge drin haben. Äh, Unternehmen, die heute mal gerade ein Modeprodukt haben, gerade ganz gut laufen, äh, aber dann äh, in zwei Jahren keine Perspektive haben. Also GoPro ist so ein Beispiel. Mhm. Das ist ja keine yeah. nachhaltige äh, yeah. Geschäftsbasis. Das sieht man auch hier. Ähm, und natürlich auch generell bei der Produktauswahl, wie gesagt, ich habe auch den einen oder anderen äh, ETF dabei, da ist mir sehr, sehr wichtig, dass auch das gerade im Bereich der Branchen und Themen nicht irgendeine Mode ist, sondern wirklich ein nachhaltiger Megatrend, mhm. wie zum mhm. Beispiel Biotechnologie, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Robotik. Aber was die Industrie uns ansonsten bisweilen hier als Megatrend äh, kredenzt, von so singulären Geschichten wie 3D äh, bis hin dann zu so hybriden Themen äh, wie Blockchain, die man überhaupt gar mhm. nicht richtig mit äh, Investments abseits der Pennystock-Ecke fassen kann, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil ja auch mein Ziel nachhaltig ist. Für mich ist es ja sehr wesentlich. Weil ich durch, nach dem Verkauf meines Unternehmens im Wesentlichen von Vermögenserträgen mhm. lebe und da ist natürlich entscheidend, dass insbesondere die Cashflows, sprich die Dividenden fließen von irgendwas muss ich ja mein Brötchen kaufen, ich will ja nicht ständig Aktien mhm. verkaufen und mhm. das ist die mhm. Art von Nachhaltigkeit, mhm. die ich existenziell brauche. Ich weiß natürlich, dass das eine Definition von Nachhaltigkeit ist, die man äh, ja auch anders sehen kann. Häufig mhm. ist ja Nachhaltigkeit, Sustainability, Umwelt. Umwelt, genau. Umwelt Mitarbeiter, Gendergerechtigkeit. Ja, ja. ja. Was ist denn, dann müsste doch ein Waffenhersteller im Grunde ein sehr nachhaltiges Unternehmen sein? Ja, also muss ich sagen. Ich bin In Definition. Ich, ja, auf jeden Fall. Also ja. ich bin äh, bei den großen Waffenherstellern, äh, Rüstungsunternehmen, würde ich es mal eher nennen, seit mhm. äh, langer Zeit engagiert. Lockheed Martin beispielsweise, äh, ein sehr, sehr gut geführtes, langfristig erfolgreiches Unternehmen. Es, wir müssen an dieser Stelle sicherlich die Trennung machen zwischen Nachhaltigkeit in meiner Interpretation und Nachhaltigkeit mit Blick auf ethisch-ökologische mhm. Kriterien. Das sind Kriterien, die jeder für sich subjektiv selbst definieren muss. Wo ist die Grenze? Ähm, für mich spielt dieses Thema bei meinen Investments keine Rolle, außer mhm. einem einzigen Punkt. Ich habe früher äh, Rohstoffzertifikate auch aktiver geh- mhm. und verkauft. Ähm, nicht Gold und Silber, also Edelmetalle sind letztendlich Währung, aber ich rede also wirklich über Soft Commodities, also Agrarprodukte, aber auch über mhm. Industriemetalle. Das habe ich seit über zehn Jahren nicht mehr angefasst. Grund dafür einerseits die Produkte, die es gibt, haben natürlich auch systemische Mängel, weil sie eben gar nicht zur Spekulation gedacht ja. sind, sondern sind für die Produzenten gedacht und die Investmentnachfrage sorgt nicht unbedingt dafür, dass das Leben für die Produzenten einfacher wird. Das ist die einzige rote Linie, die ich ziehe. Im Aktienbereich ziehe ich aber keine ethisch-ökologische Richtlinie. Das muss aber jeder für sich selber beantworten. Man sollte nur wissen, je strenger die eigenen Kriterien sind, umso weniger Unternehmen bleiben am Ende wirklich mhm. übrig. Und man mhm. ist, wenn man sehr strenge Kriterien anwendet, dann auch sehr schnell im Bereich von Spezialwerten. Das muss übrigens nicht schlecht sein. Yeah. Wir haben 2001... Als ich also noch äh, in äh, voller Action war äh, im Investment Banking für die äh, BNP Paribas zusammen mit Öko Invest einen Index kreiert, äh, Umweltethik 24 mhm. hieß der. 24 Unternehmen, die auch wirklich strengsten ethisch ökologischen Kriterien standhielten und überdies ihr Geschäft im Bereich Ökologie klassische Nachhaltigkeit gemacht haben mhm. und da muss ich zugeben, da waren einige Brüller damals durchaus in dieser Startzusammensetzung mhm. dabei, Unternehmen, die damals noch keiner kannte, äh, hierzulande beispielsweise Whole Foods, äh, vor mhm. äh, einigen Monaten von Amazon äh, übernommen worden oder auch nach wie mhm. vor sehr erfolgreiche äh, Westhannen aus den Niederlanden. Ein Anbieter ökologischer Lebensmittel. Mhm. Nur man muss sich darüber im Klaren sein. Man hat dann unter Umständen Klumpen im Depot und die Auswahl, ja, ne? ja, die Aus einfach mhm. Branchenklumpen, mhm. Ähm, Sektorklumpen, mhm. teilweise auch Länderklumpen, weil es in manchen Ländern mhm. da äh, doch Häufungen gibt. Und äh, das schlägt sich dann auch vielleicht äh, im Anlageergebnis mhm. nieder. Wie würdest du denn das sehen? Hat man denn als Aktieninvestor überhaupt eine Chance, mit seiner Aktienentscheidung zu sagen, also ich gehe tatsächlich nur in Unternehmen, die Nachhaltigkeit in meinem Sinne leben, also eben Unternehmensführung oder bestimmte Umweltschutzstandards. Kann ich denn damit etwas bewegen bei den Unternehmen als Aktionär? Also, man, also als man, man, man, sieht, man sieht schon, als Privataktionär ist das natürlich schwierig. Also wenn du jetzt sagst, also du kaufst jetzt keine Daimler-Aktien und keine VW-Aktien mehr, weil bei denen mit diesem ganzen Dieselskandal haben die spätestens ausgespielt, ist das deine Definition, ob die deswegen jetzt nicht mehr betrügen, das ist jetzt die andere Sache. Ja. Aber man sieht natürlich ja. schon den Trend dass institutionelle Anleger, also insbesondere mhm. öffentliche Pensionskassen, aber auch kirchliche Investoren, mhm. die ja viel Geld mhm. verwalten, einfach auf Druck ihrer Versicherten, ihrer Mitglieder, zunehmend dieses Kriterium ethisch-ökologischer Nachhaltigkeit berücksichtigen, dass sie bevorzugt zum Beispiel in Sustainability mhm. ETFs mhm. investieren. Mhm. Und natürlich die Unternehmen sind demzufolge, weil sie ja diese Aktionäre gewinnen wollen, auch bestrebt, ein solches Sustainability-Nachhaltigkeitssiegel zu erhalten, damit dann diese Investoren da reingehen. Nur, man muss sich darüber im Klaren sein. Wir reden über Investoren, die Milliarden und Abermilliarden unterbringen müssen. Die brauchen natürlich eine ausreichende Aktienauswahl und dann geht nee, man ja. halt hin und ja. macht einen sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Mhm. Das heißt, man mhm. nimmt also aus jeder Branche für so einen Nachhaltigkeitsindex das Unternehmen, was unter Berücksichtigung verschiedenster Kriterien am nachhaltigsten ist. Das ist dann zum genau. Beispiel äh, in der Ölindustrie etwa eine Royal Dutch. Es gibt mm. aber Leute mit einem ganz strengen Nachhaltigkeitsfokus, die sagen, nee, also sorry, Ölförderung per se kann nicht nachhaltig sein. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Das, das yeah. ist das Gleiche. Ich yeah. meine, es gibt ja auch die, die Reflexion dann im äh, religiösen Bereich. Wenn wir das Riesenthema Islamic Finance anschauen, äh, da haben wir zum Beispiel das Zinsverbot, weshalb mm. da zum Beispiel äh, Banken äh, ausscheiden. Alles, was irgendwie zinsgetrieben ja. ist, dafür aber sind die an anderer Stelle, insbesondere mhm. äh, was zum Beispiel Pharmazie angeht, wo natürlich Christen wieder ein Problem haben, äh, sehr entspannt. Also äh, mhm. es hängt mhm. wirklich sehr, sehr stark mhm. von den Kriterien ab. Mhm. Wenn man als Einzelner etwas bewegen möchte oder zumindest Teil sein möchte einer Bewegung, kann ich nur empfehlen, bei der einen oder anderen Hauptversammlung durchaus mal hinzugehen, wenn einem da irgendwas auf den Nägeln brennt und sich nicht beschweren, dass der Mitarbeiter irgendwo mhm. in der Filiale unfreundlich war, sondern ganz klar, wie das ja auch ein paar kleine Verbände, kritische Aktionäre tun, auf diese ökologischen Missstände hinzuweisen. Das schafft zumindest Publizität. Du beschäftigst dich ja viel mit deinen Unternehmen. Was bewegt die denn letztlich, ihr Verhalten in der Unternehmensführung zum Beispiel oder auch im Umweltschutz mit Umweltstandards zu ändern? Naja, also Umweltschutz ist ja heutzutage nicht nur äh, eine ethische Sache, das ist ja zunächst mal eine gesetzliche Verpflichtung, aber es ist ja natürlich auch vielfach, wenn man es richtig umsetzt und gut macht, ein Treiber für gutes Geschäft. Es gibt eine ganze Reihe äh, an, an Dienstleistungen rund um Umweltschutz und äh, dass unsere Umwelt heute sicherlich, äh, ja gerade hier in, in Deutschland, vielfach in einem besseren Zustand ist als vor 30, 35 Jahren, liegt ja auch an wirtschaftlicher Innovation. Ich meine, also mhm. ich erinnere mich, als ich so fünf, sechs Jahre alt war, mit meinem Opa durch den Wald gegangen bin, da war jeder Baum irgendwie mit so einem Ring. Stimmt, äh, ja. gefärbt. ja. ja. Und ja. dann die Roten ja. waren die, die schon tot waren, die Orangenen, die sollten innerhalb von zwei Jahren sterben und die Gelben, äh, die waren in fünf Jahren weg. Und ich habe mir damals gedacht, Mensch, wie soll das mal sein, wenn ich mal Abitur mache, gibt es dann keinen Wald mehr. Naja, jetzt laufen wir rum und wir haben so viel Wald wie zuvor. Das hat natürlich damit zu tun, man hat damals überdramatisiert, aber es hat auch einfach Dinge gegeben, die sich mhm. zum Positiven mhm. geändert haben und zwar auch, weil Menschen fähig mhm. sind, Innovation zu machen und das kann ein Riesengeschäft mhm. sein. Ja, und als Konsumenten. Ja, natürlich. Ja, als, als Konsumenten können wir auch äh, natürlich ein ganz gewaltiges Wort äh, mitreden. Und es ist natürlich so, bestimmte Produkte werden nicht mehr angeboten oder werden verbessert, wenn der Konsument sagt, nö, das ist für mich nicht nachhaltig. Da reden wir nicht nur über ökologische Produktion, sondern da reden wir natürlich insbesondere auch über gesündere Lebensmittel. Das ja. ist sicherlich ja. die nächste Bewegung. Und wir sehen das jetzt schon bei den großen Lebensmittelkonzernen weltweit. Die haben teilweise Labors und Inkubatoren gegründet, wo sie Unternehmen, die ja mit kleinen Initiativen neue Lebensmittelproduktionen mhm. aufbauen, unterstützen. Weil sie sehen einfach, der Konsument möchte nicht mehr nur diesen Massengeschmack mhm. haben. Auch das mhm. ist getrieben von wirtschaftlichen Faktoren. Aber das ist gut so. Davon profitieren ja, ja. wir. Ja, ja. Die letzte Frage. Wenn ich in Aktien investieren möchte, in Einzelaktien, ähm, wie fange ich an? Was muss ich wissen, um zu investieren, um anzufangen? Es ist ja eine Lernkurve. Man fängt ja nicht an und weiß alles. Du hast seit wie, wie vielen Jahren, bist du investiert? Seit ich, 30? Ja, ich habe meine erste Aktie 1991 gekauft. Im Alter von 15. Da ja. musste meine Mutter noch den Depot oh, auf wow. schreiben. War übrigens nicht sehr nachhaltig. <lacht> Also, wie fange ich an, wenn ich sage, okay, ich finde das interessant, ich würde auch gerne Dividenden haben, mich, mich interessieren Unternehmen, wo fange ich an, wie bilde ich mich, um auch relativ schnell, sag ich mal, auf einen guten Stand zu kommen? Zunächst muss man eine Gesamtvermögensstrategie festlegen. Das ist immer die Frage, wie viel hat man jetzt zum Investieren? Will man monatlich etwas sparen? Ähm, da ist natürlich ein sehr guter Einstieg in einen Fonds oder ein Indexfonds, dass man sich einfach an das Wesen des Aktienmarktes Marktes, gewöhnt ja. hat. Das ist eigentlich so der, der Standardeinstieg und der macht auch Sinn, äh, dass man einfach mal ein, zwei Jahre überhaupt etwas macht. Das finde ich viel besser. Wenn jemand sagt, hey, ich fange jetzt einfach mal an, ja. lege was zurück, also? 100 Euro Euro, in einem ETF-Sparplan und das lasse ich einfach mal zwei Jahre laufen und gucke mir das an, dass ich ein bisschen Gefühl dafür kriege, wie reagiere ich auch selber auf die Schwankungen am Aktienmarkt, kann ich mich unabhängig machen von diesem ganzen Geschrei, was da drumherum ja. ist, sondern einfach mir immer vergegenwärtigen, hey, es sind Unternehmen und ich bin an diesen Unternehmen beteiligt und dann kann man irgendwann auch den Weg gehen, wenn auch vielleicht ein bisschen mehr Vermögen da ist, wenn man sagt, also ich möchte jetzt vielleicht meine Sparrate erhöhen, mhm. man kann auch Aktien mhm. besparen, äh, man kann auch mal sagen, okay, ich will das einfach mal testen, ich mag beispielsweise äh, Louis Vuitton Handtaschen äh, und äh, LVMH ist an der Börse, dann kann man sich ja auch heute mal für 1000 Euro so eine LVMH-Aktie äh, kaufen, kriegt man drei ja. Aktien dafür und das ist, ich finde das ja immer interessant, Leute tun sich bisweilen sehr leicht zu sagen, hey, ich kaufe mal irgendwas Wertvolles, aber ja, irgendwie müssen die Produkte ja abgesetzt ja, ja. werden. Ja, ja. Ich gebe auch gerne ja, ja. 800 Euro für, äh, für ein Handy aus von, von Apple, aber äh, 800 Euro für eine Aktie, ja, Warum nicht warum denn nicht? Also das Handy ist in zwei Jahren Fratze, das will keiner ja. mehr, aber die Wahrscheinlichkeit ist die Aktie in zwei Jahren Fratze ist, die ist nun doch äh, deutlich geringer. Die Aktie wirft Geld ab und äh, sollte nach Möglichkeit äh, langfristig auch mehr mhm. wert werden. Ähm, gut, man kann nicht damit telefonieren, aber dann tut es vielleicht auch ein einfaches Handy. Genau. Ähm, nur deshalb, also wenn man dann den Einstieg mhm. in den Aktienmarkt finden will, nachdem man sich schon mal an Dörse mit so einem ETF mhm. gewöhnt hat, macht es natürlich Sinn, so mal die erste Aktie auf Basis von konsumentenerfahrung oder natürlich auch von berufserfahrung äh, zu kaufen also meine mhm. mutter mhm. habe ich irgendwann auch für aktien begeistert sie ist ärztin und äh, es waren die ersten aktien die sie gekauft hat waren aktien okay. aus dem äh, bereich der medizintechnik Aha, okay. Äh, okay. ja sie hat also ihr leben lang schrittmacher gelegt und folglich okay. äh, medtronic äh, war es und sie hat das äh, bis ja, okay. heute nicht bereut und freut sich an den dividenden da kennt sie sich aus in der branche Deine beste Börsenweisheit, also die sinnvollste, sag ich mal? Deine Lieblings? oder zwei, wenn du dich nicht oh Gott, also Fragen da ist hast. da ist natürlich Jessica Schwarzer mit ja, die habe ich ihren, interviewt. ihren Börsenweisheiten, viel genau. mehr also Deine eine liebste? ganz eine eine eine ja also meine meine liebste ist natürlich äh, hin und her macht Taschen leer, mhm. äh, mhm. weil das auch wieder dieses Thema Nachhaltigkeit ist äh, und meine andere liebste Börsenweisheit ist keine klassische Börsenweisheit, sondern ein Spruch, der glaube ich von äh, Harry Truman, dem ehemaligen US-Präsidenten, kommt. Äh, If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Also wenn es in der Küche zu heiß ist, bleibt draußen, ähm, einfach nur als Hinweis darauf, ja, Aktien schwanken. Und wenn man diese mhm. Schwankungen nicht mhm. aushalten soll, dann soll man, äh, will und kann, dann soll man es auch bitte lassen. Und soll sich nicht unter den Druck setzen lassen, hey, du musst jetzt unbedingt yeah, Aktien ja, genau. haben. Und eins auch nicht vergessen, es gibt hier noch äh, was zwischen. Ich habe nur ein Sparbuch und ich habe 100 meines Vermögens am Aktienmarkt. Man kann genau. ja auch einfach mal den C reinstecken und das ist ja etwas, wozu du deine Leser und Hörerinnen natürlich auch ermutigst. Und das ist eine tolle Sache. Genau. Schönes Schlusswort, Christian, Röhr Von Dividendenadel. Danke.